Land, das vielfache Grün, die Seen, die Wiesen, die Wälder, die Blüten im Frühjahr, den herbstfrischen Wind, die vollen und reifen Felder, die Blüten im Frühjahr, den herbstfrischen Wind, die vollen und reifen Felder. Ich lebe mein Land und meine Stadt, das rege und ständige Treiben. Hier sind meine Freunde, hier werd ich gebraucht, allein deshalb will ich gern bleiben. Hier sind meine Freunde, hier werd ich gebraucht, allein deshalb will ich gern bleiben. Ich liebe mein Land, die Sorge darum, ob alles uns auch gelinge, dass jedes Jahr mit Liebe und Schweiß uns weiter ein gutes Stück bringe. Dass jedes Jahr mit Liebe und Schweiß uns weiter ein gutes Stück bringe. Ich mich auch mit alledem noch lang nicht begnügen werde, so setz ich doch alles, ja alles daran, dass niemand es jemals gefährde. So setz ich doch alles, ja alles daran, dass niemand es jemals gefährde.